Wir nach Kalt und das ist eine ja, ganz große Etappen mit über 100 Kilometer und 3100 Höhenmeter. Kilometer, 109 Kilometer, genau, 109 Kilometer heute. Ich wollte es eigentlich nicht tun beim Bergabfahren filmen, aber schaut mal, wie fesch heute. Grün, <lacht> grün, gefällt mir. Jetzt ist gerade ganz langsam, guten Morgen. Guten uh, Morgen, Petra. Bern Baby Nummer 2. Bist du guter Dinge? Ja. war echt kalt am Anfang. <lacht> kalt. Wie es jetzt schon war Das kann ja heiter werden. Viel Spaß euch, haut rein. Und da ist ja der Punkt, an dem es bergauf geht. Vorbei mit der feinen Abfahrt. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Servus. Eine Sonderauftrag. Soll ich hier mal filmen? Tom und Michi und so hat es geheißen, oder? Ja, die Schweizer Was mit morgen. den Hawaii Hemden. Warst du schon mal dabei? Das erste Mal. Gefällt dir? Ja, seht. Ich habe versucht, das Feld von hinten aufzurollen. Hab es so viel dahin geschafft. Ja! Aber nicht lange. Ach, wer Dann weiß. Ein schönen Tag wünsche ich euch. Mega Stau! Stau! <lacht> aus Oberbayern, gell? Genau. Sieht man am Saft, an der Saftwerbung? Sehr gut. Wo genau her, Monika? Burghausen. Burghausen! So, fast schon Niederbayern. So schaut es aus, wenn das Feld noch ziemlich geschlossen rollt. Was okay. haben die Entchen für eine Bedeutung? Meine zwei Töchter. Ah, okay. Da ist das Scott Attack vom ja. letzten Video. Du darfst das vorne starten, hast du erzählt? Ja, ganz vorne. Cool! Das war super cool. <lacht> <Hey>. <lacht> Abfahrt! Schaut mal, wie gut. Wunderschönes fränkisches Panorama hier. Uh. Da wird schon wieder schneller geschoben, als ich treten kann. So. Jetzt fährt er auch wieder. Und da war echt. Oh. Was ist das für ein Berg, Marco? Au 1 Mico. Iso Rosé heute. Wow, perfekt. Das ist auch du Vielen Dank. Also vielen Dank Bitte bist du heute auch schon? Ja. ja. Es läuft. The guys from the hotel yep. eine Ernst zu nehmen dagegen, da fährt schon wieder los. Ah, Oleg! Mensch, bist du auch schon da? Ich freue mich, dich zu sehen, mein Bester. Hey. Wuhu, wuhu. Heute ist ruhiger. Oder ja, ist voll die raus? Musik verkackt gerade. Wow, was für ein Blick. Wir kommen noch ein bisschen näher ran. Yeah! Ja. Mega gut, mega gut. Schaut mal hinter mich, gebt euch das. Wie geil, wie geil. Weiter unten. Jetzt sehen wir die Berge quasi von der anderen Seite. Die nächste Abfahrt, wenn auch nur kurz, glaube ich. Achtung! Kann ich noch vorbei bitte? ja, mach mal. Danke. Heute ist ewiges Auf und Nieder. Das hasse ich ja. Yeah. Ich wieder die Odenwälder Abfahrtssäule vor mir. Also heuer habe ich welche gefunden, die machen mir die Strecke frei. Da muss ich gerade schauen, dass ich nachkomme. Merkt ihr was? Oh, aber auch mal schön. wieder bergauf ist halt bergauf bergab bergauf bergab Danke. Ja, jetzt habe ich gerade die GoPro verloren aber zum glück gleich gesehen ich weiter geht's oh, wieder runter. Puh. trail zu haben mega schön mega mega gut ja uh. yeah, gut der hat das gut gelöst das kriegen wir auch so hin aber der hat das gut gemacht sauber geil ja geil Okay. Es ist echt rauf, runter, rauf, runter. Aber die Trails jetzt waren mega, oder? Mega. Das hat echt Bock gemacht. Hier ja, sehr gut. Viel hoch ist immer schön. Viel runter ist schön, dachte ich. Ja. Und immer noch. Auf und nieder. die spitze hier wie läuft oh, ich freue mich ja auch schon heute fahren wir ja bis Keitern. wir sind jetzt irgendwo noch vor Booten und weil es gar so schön war und vor lauter Gerede habe ich die Abzweigung verpasst dabei sind die echt gut ausgeschildert so schauen die nämlich aus auf jeden Fall fahren wir heute Gute 30 Kilometer neutralisiert. Wir sind in der neutralisierten Zone angekommen. Das bedeutet, hier gilt es jetzt mal nicht, wie langsam man ist. Jetzt folgt dann bald die Verpflegungsstation. Mal sehen, da wird alles ein bisschen gemütlicher sein. Schaut mal, das war er im Trail mit dem Spitzkern und Hinterradversetzen. Sehr, sehr cool. So sieht das dann aus, wenn etwas mehr Zeit für die Verpflegung ist. Jetzt ist ja neutralisiert. Jetzt kann jeder ein bisschen gemütlicher Essen fassen als sonst. Hallo, hallo. Na, wie war's? Gut, gestern habt ihr gehört, nur bei den Schnellen. Ich bin da. <lacht> ich glaube, es stimmt nicht so ganz, was ihr da gestern erzählt haben. Burnbabys. Warten noch auf Gremes. Ihr macht auch YouTube, oder? Yes. Wir waren ja. auf dem YouTube-Kanal. <lacht> Die machen nämlich ganz schön viel aus Norwegen, ziemlich coole Sachen. Und reisen mit Auto- und Dachfeld. Ja. Wie heißt er ja. denn der Kanal? Float on the Road. Load on the road. Ja. Genau. immer schon treiben lassen. Ne? Unterwegs ja, auf ja, Schaut doch mal vorbei, ich pack's auf jeden Fall doch in die Infobox. Es ist wirklich ziemlich cool, was die da so machen. Dankeschön. Schaut mal die Brücke, alte Eisenbahnstrecke nehme ich an. Heute auch auf dem Fahrrad, allerdings etwas lädiert sich gerade. Heute passiert? Ja. Oh schön. Oh, tapfer. Aber es geht? Ja, ja, ja, ist nur die Haut. Sehr tapfer, da seht ihr mal Frauenpower. Autobahnballon. Ich werde diesen Radweg einfach bergab fahren bis zum Gardasee. Jetzt sieht man auch mal die Brennerautobahn von unten. Wir sind immer noch auf dem Radweg Richtung Bozen und das ist echt deutlich entspannter als hier diese krass schnellen Windschattenzüge. Aber ich habe mich jetzt trotzdem in den Windschatten gehängt. Ich, fauli. Na, das wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt bilden sich doch Windschattengrüppchen. Jetzt geht es ein bisschen schneller daher. Also hier vor uns sehen wir, glaube ich, das Messner Mountain Museum. Wir sind jetzt schon an Bozen vorbei. Und irgendwann bald geht es wieder weiter mit der Zeitnehmung. Und jetzt traut sich keiner mehr so recht voranfahren. Weil ich glaube, jeder will noch einen Riegel reindrücken. Spannend. Außer du du bist entspannt, gell? Ja. Oh, geil. Ja, jetzt geht's wirklich wieder los. Hier gibt es noch Wasser, wenn man will. Nehmen wir jetzt noch eins mit, würde ich sagen. Danke. Gerne. Jetzt sind wir wieder voll im Rennenmodus. Vielleicht gleich abkacken, aber macht nichts. Hier kenne ich mich zumindest jetzt aus von den ganzen E-Bike-Camps, die ich gegeitet habe. Also liebe Leute, Mädel voraus. Wir fangen gerade im Trail auf. Bergab lieber. hier sehen wir jetzt. Kaltern und da vorne. Den Monte Ich bin Holger, ich fahre seit 2003 mit. Jedes Jahr? Jedes Jahr gestartet. Uh. Oh. ciao. Okay. Und das kennen wir alles von der anderen Richtung vom E-Bike-Camp in Kaltern. ist der Kalterer See und wir fetzen jetzt noch hoch nach Kaltern. Die Kreuzung, ihr Lieben, die kennt ihr aus dem Camp alle. Und ich weiß, was noch auf mich zukommt. Oh, der geile Aussicht. Wow. Ziel in Kaltern. Dann Sportplatz oben, das hat sich jetzt noch ganz schön zu. die Angst haben, dass ich abgekürzt habe. Jan hat mich auf der Montigel Nicht-Finde-Runde überholt. Also, alles gut. Oh, scheiße. <lacht> wie jeden Tag, Bike zu den Scotties. Juhu. Gut war es heute. Er hat es nämlich gestern repariert. Sauer. Ich bin gerade interviewt worden von, wie heißt du denn? Matthias aus der Schweiz. Und du magst meine Musik auf dem Weg? Ja, ja, das ist super. Das freut <lacht> Perfekt, mich. Wie gefällt dir die Transalp? Ja, hart, aber äh, das war ein äh, Wunsch von mir, ein Herzenswunsch, einmal äh, das zu machen. Und das wird mein letztes Rennen sein. Ich werde dieses Jahr 65 und bis jetzt läuft es sehr Man gut. Man sagt immer, es ist das letzte Rennen. Ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. <lacht> ja, ich bin Ronny aus dem schönen Südharz. Klasse Rennen, schöne Strecke heute, anspruchsvoll, macht einfach Spaß. Im Ziel angekommen, habe ich gehört, der Papa ist ein großer Transalp-Fan. hallo! Unsere Begleiterin ist die Leni. Die fährt im Bus. Wir sind beide am Arsch, die Beine sind schwer. Und hier ist der Matthias. Ja, das ist super fit. Ja, super gut. Heute war es sau heiß. Aber mit ein bisschen Bier gestern schon, das schon. Gell? Jetzt sind alle schon ein bisschen beim Entspannen, was ich so sehe. Gute Fahrt noch. Danke. Wie war Ja, gut. Ich bin äh, die Trails gefahren. Und äh, war mega. Ja, Hat Spaß gemacht. Zu Leider zu kurz, richtig. Und der letzte Kilometer war der längste meines Lebens. Und er hat schon ein Bier. Jetzt sind sie auch da und schon beim Turfen, sag ich immer. Wir leben noch. Also ich habe gehört noch zwei Platten und Schaltauge. Schaltauge, mein Schaltauge war nach dem Sturz auf der Straße am Arsch. Ich bin nicht froh, an? dass wir dich noch gekriegt haben. Ja, ich hab den mich noch bekommen.